Hey hey, Oliver Schirmer hier, herzlich willkommen zu einem kleinen Video und heute geht es darum, die sieben Schritte, ja, mit denen du dein Ziel einfach leichter erreichen kannst. Ähm, immer wieder kommen Menschen auf mich zu, die sagen, Hey Olli, ich komme ja nicht voran. Ich habe ähm, ein Ziel und ich habe das Gefühl, das Ziel das geht immer weiter weg von mir, anstatt dass ich das Ganze erreiche. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich mache heute ein kleines Video nochmal dazu. Auf meinem Blog findest du ja auch weitere Informationen zu dem Thema. Aber ich habe gedacht, okay, da das ähm, immer mal wieder vorkommt, ähm, mache ich heute ein kleines Video dazu und teile mit dir die sieben Schritte, die du gehen musst, um ja, dein Ziel dementsprechend ja, ähm, einfacher und schneller zu erreichen. Ähm in den Gesprächen ist es oftmals so, wenn ich das Ganze hinterfrage, dann haben die Leute zwar schon irgendwo ein Ziel, das hätte ich gern, ja, aber wenn man länger mit den Menschen dann spricht, dann stellt sich oft sehr schnell heraus, dass es eigentlich gar kein wahres Ziel ist und da ist eigentlich auch schon der erste, der erste Fehler. Ja, und deswegen einfach nochmal kurz die sieben Schritte. Der erste Schritt ist, dass du einfach dein Ziel aufschreibst, ja, dass du aus deinem, dass du, dass du aufschreibst, was ist dein Traum, was ist deine Vision, einfach nur damit du ja aus einem, aus einem Traum, aus einer Vision, den du so im Kopf hast, dass du da mal ein konkretes Ziel draus machst, dass du das konkret formulierst, was du denn ganz genau haben willst. Der zweite Schritt ist dann einfach, dass du herausfindest, warum du das Ganze eigentlich haben willst. Ja? Was ist das Warum ja, hinter diesem Ziel? Ja? Welches, wer bist du? Ähm, wie fühlst du dich, wenn du das Ganze erreicht hast? Wie, ähm, welche Person bist du? Ja? Und ähm, diese Motivation oder dieses Gefühl, was da entsteht, das ist es auch, was du dann letzten Endes benötigst, wenn es mal nicht so läuft. Ja, also du musst wissen, warum willst du dieses Ziel erreichen, was ist dein klares Warum, einfach um für dich sicherzustellen, A, willst du es wirklich und B, soll dir das Ganze dann dementsprechend Kraft geben, dass du auch in schwierigen Zeiten durchhältst und weiter an deinem Ziel äh, dran bleibst. Der dritte Punkt ist, dass du dir ganz klar machst, welche Schritte dazu notwendig sind, ja? Welche Schritte musst du konkret gehen, ähm, von äh, Beginn bis zum Ende, also bis du dein Ziel erreicht hast. Wenn du zum Beispiel ein Buch schreiben willst, dann brauchst du, dann ist ein Schritt, du musst ähm, einen, einen Titel für das Buch finden, du musst ähm, die Kapitel zusammenstellen, du musst dann das Buch natürlich schreiben, du musst einen Verlag finden und, und, und, also was da alles dazu gehört, einfach notieren. Ähm, Wichtig ist, dass du dir dann auch die Frage stellst, Okay, welche Ressourcen habe ich, habe ich Zeit, habe ich überhaupt die Zeit dazu, habe ich das Geld dazu, habe ich Kontakte, die mir weiterhelfen können, habe ich einen Mentor, der mich voranbringt. Ja, und wenn du da äh, eine Person oder so brauchst, dann äh, schreib mich einfach mal an, ja, persönliche Nachricht in Facebook und lass uns da einfach mal in Austausch gehen. Ähm, der vierte Punkt ist dann, dass du einen Termin festlegst für dein Ziel, also bis zu welchem Zeitpunkt möchtest du denn dein Ziel erreicht haben und hier ist einfach wichtig, dass du darauf achtest, dass du es ja schon ein bisschen realistisch machst, also ich mache jetzt ein blödes Beispiel, wenn du heute ähm, dir das Ziel setzt, äh, Ende nächster Woche Millionär zu sein und hast momentan aber nichts auf dem Konto, dann ist das ein Ziel, das ist total unrealistisch, außer du gewinnst im Lotto oder wie gesagt, du stehst halt ganz kurz ja, vor deiner ersten Million, also wie gesagt, sorg dafür, dass das Ziel ja schon einigermaßen Realistisch ist es, darf dich ruhig anspornen, ja, dass du dich sputen musst, aber es sollte auch realistisch sein, so dass du es auch wirklich erreichen kannst, weil das Ziel soll ja nicht demotivieren, sondern es soll dich ja auch motivieren. Der ähm, fünfte Punkt ist, dass du anfängst, es dir zu erlauben, dass du erlaub, dass du dir selbst erlaubst zu träumen, dass du dir selbst erlaubst, ähm, ja, an deine Vision, an deinen Traum, ja, zu glauben, dass es möglich ist, ja, dass du ja für dich. Ähm, entscheidest, ähm, auch wenn du vielleicht heute noch nicht so dran glauben kannst, dass du äh, zunächst einfach mal ähm, dein, dein, dein Mindset dahingehend veränderst, dass du dass du sagst, aber es ist möglich, ja, und dass du im ersten Schritt dann immer wieder diesen Glauben äh, weiter zementierst und weiter stärkst, das ist wie wie eine, wie eine Pflanze, du musst eine Pflanze regelmäßig gießen, dass diese dann dementsprechend auch wächst und so ist es bei deinem Glauben auch, du musst immer diesen kleinen Funken immer weiter verstärken, dass es dann, ja, äh, dass du persönlich dran glauben kannst, ähm, dieses Ziel auch tatsächlich zu erreichen. Du kannst es über oder du kannst es dadurch machen, dass du täglich deine Ziele visualisierst, dass du dir ein Vision Board irgendwo hinhängst, dass du täglich deine Ziele aufschreibst. Hier ist es, aufschreibst. Hier ist es ganz egal, welche Methode, du aus, welche Methode du verwendest. Such etwas, was dir passt, was dir Spaß macht. Aber wichtig ist, gib jeden Tag Energie in dein Ziel rein, damit du, wie gesagt, deinen Glauben dementsprechend zementierst und immer weiter festigst. Der ähm, sechste Punkt ist dann, träumen allein reicht nicht, du musst auch tun ja also glauben stärken tun glauben stärken tun glauben stärken und tun darum geht's. es ähm, überleg dir auch ja was du ähm, täglich tun kannst ja ähm, Notier dir, was kann ich jeden Tag tun, um meinen meinem Schritt näher zu kommen? Oder was kann ich heute konkret tun, um meinen Schritt, äh, um meinen Ziel, einen Schritt näher zu kommen. Ja? Und ähm, dann ist der letzte und siebte Punkt ist dann ähm, die tägliche Kontrolle. Ja, hast du das, was du dir vorgenommen hast, hast du das ja, umgesetzt, ähm, was kannst du besser machen? Also reflektier einfach ähm, ja, de, de, dein Ziel, wie, wo stehst du, wie weit bist du gekommen, ähm, was kannst du besser machen, um dein Ziel schneller zu erreichen, wo kannst du ähm, vielleicht ähm, Menschen um Rat fragen, einfach ähm, für dich hinterfragen, okay, wo sind Probleme aufgetaucht, was kannst du, was kannst du dementsprechend anders machen, um schneller voranzukommen. Ich hoffe, diese sieben ähm, Schritte waren jetzt für dich ähm, hilfreich. Ähm, wenn sie für dich hilfreich waren dann würde ich mich absolut ähm, mit drüber freuen, ja, wenn du das Ganze mit deinem Netzwerk teilst. Man weiß nie, für wen die Infos dann interessant sind. Ähm, wenn du Fragen hast, schreib mir eine persönliche Nachricht in Facebook oder ähm, ja, schreib hier in die Kommentarfunktion, ich werde das Ganze dann aufgreifen in diesem sinne ähm, wünsche ich dir maximalen erfolg einen erfolgreichen tag alles gute dein oliver schirmer ciao ciao